Und wir! Yeah. Yay! <lacht> Zurzeit ist in Russland die Weltmeisterschaft, Fußballweltmeisterschaft. Und morgen wird das Spiel von Deutschland gegen Korea sein. Und dann dachten wir uns, weil das ein paar Leute geschrieben hatten, dass Kung ja äh, auch schon in Deutschland gespielt hat und deswegen auch Deutsch spricht, dass wir mal dazu reagieren und uns anhören, wie er denn so spricht. Das ist unsere Helene. Also. Sie unterstützt mich heute. der Bundesliga. In Sonnen. herzlichen Glückwunsch zum Sieg, zu ihrem Tor. War das heute in etwa genauso das Spiel, das sie sich vorgestellt hatten, dass sie Dortmund auskontern? Ja, nee, ich weiß nicht. Es war ein sehr schweres Spiel. Die haben sehr viel Ball, Ballbesitz gehabt. Also wir haben das gesehen, dass sehr viel hinter der Rücke da ist und hm. haben wir sehr viel äh, benutzt. Ich denke, wir haben das äh, Sieg verdient, glaube ich. War das heute die Rückkehr zur alten Heimstärke, die man sonst noch von der White Hart Lane kannte? Richtig, <lacht> ein Fußball. Ja, äh, sehr schwer sagen. Also, <lacht> wir haben letzte Saison haben wir White Hart Lane in Oran gespielt. Also haben wir ein bisschen sehr schwierig, glaube ich, wieder ich in Wembley. Aber mhm. heute haben wir gezeigt, wie, wie wir machen können. Und können. Und, I think, mhm. äh, ich glaube, dass äh, da alles Kopfsachen ist. Also, wir haben aber er redet ich einfach so Fußballerdeutsch. Das, du du sagen, das guck, ist alles ja so. und wir haben halt und so der Style ist einfach wie ein Fußballer vor allem erstmal richtig lustig. Also er hat äh, sieben Jahre in Korea, äh, in Deutschland gelebt. Ich habe gehört, er ist ohne Deutschkenntnisse nach Deutschland ja. gekommen ja. und dann hat er. In ja, aber dann hat er wahrscheinlich, wenn er angefangen hat, direkt zu trainieren. Ja. Mit Fußballern gelernt. Ja, Deutsch, Deutsch gelernt. Ja, ja, ja. Und wahrscheinlich und dann hat er halt von Anfang an dann auch gelernt, wie er so der vor der Kamera so ja. Deutsch spricht. Oder also von anderen Fußballern wahrscheinlich. Weil ich finde, er redet, er redet halt so wie jeder Fußballer. So ein bisschen so, ja, wir haben halt so einen Beibesitz und, und ein bisschen Kopfsache cool, ist das. Und so ein bisschen so. Ein bisschen undeutlich. Ja, genau. so ein ja, alles ganz entspannt. Wir spielen halt so. <lacht> ganz cool. Glaube ich. dass das so er ein bisschen in Deutschland geboren ist? Nein, nein, nein das definitiv so nicht. nicht. Aber nicht. klingt der schon ausländisch. Ja, er schon aus Ja, definitiv. Diesen, ich finde, er hat diesen typischen koreanischen Akzent. Ja, schon okay, sehr ja? viele schon Koreaner. Schon schon? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, auf jeden Fall. Wie? Können wir noch weiter gucken erstmal? Okay, Vielleicht? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr auf das Deutsch achten. Ich war abgelenkt davon, so dass so er Fußballer ist. er hat eine Muttermal direkt im Auge. Das lenkt sich so auf. So so so so Sonny, die erste Woche mit den ersten beiden Pflichtspielen liegt jetzt hinter nee, euch. In Waldeigensachen gab es einen 6 zu -0, 0 Erfolg. Jetzt am Dienstag in der Champions League gab es ein 3 zu -2, 2 gegen Kopenhagen. Bist du mit dem Verlauf der Woche zufrieden? Ja, so kann man sagen, glaube ich. Weil es ja, war lange Vorbereitung. Ja, und haben wir auch gut vorbereitet, um zu Pflichtspiele Und wir sind gut reingekommen, die zwei Spiele. Und natürlich sind die Mannschaft zufrieden, glaube ich, zwei, Sp zu, zwei Spiele und zwei Siege. Ja, natürlich, wenn man ein Tor zu schießen, ist es natürlich ein besonderes Gefühl. Aber in der Champions League ist es natürlich noch besser. Und deswegen äh, habe ich das äh, erste Tor gemacht in der Champions League. Und für mich war natürlich ein äh, sehr, sehr geiles Gefühl. Und das ist noch äh, sehr ein sehr gutes Tor Gefühl. gewesen. <lacht> <lacht> Ja, natürlich. Ja, der, der, wo, natürlich ja. die Vorfreude ja. Vor ja. Vor Vor ja. ist sind natürlich alles. Also, also, <lacht> natürlich. Fußballspieler, egal was ich da, äh, Ja, naja, aber ich, äh, aber ich finde, Fußballspieler losgeht. haben meistens ziemlich ja, hab hässliche Gesichter. Ja, viele <lacht> nicht so hässliche. Hast schon mal ein bisschen Ösel gesehen? Ja, jetzt im Ösel der Findest du? sieht aus also, wie ein Frosch. Ja natürlich immer, wenn man äh, dort mal spielt. Okay, können wir Pause machen oder ein bisschen darüber reden? Okay. Ich finde halt nach wie vor, dass er voll Fußballer-Slang drauf hat, die Fußballersprache einfach so dieses Chore kassieren ja, ja, ja. und so. Und wir müssen hart arbeiten und sowas und sehr sehr geiles Spiel oder solche Sachen. Und dann redet er teilweise ein bisschen undeutlich, aber auch so wie fußballer So natürlich oder so, dass er nicht ja. sagt Natürlich müssen wir, sondern ja Natürlich müssen wir. So ein bisschen so. So Typische cool männliche, ja, lässige Sprache. Ich, wir schaffen das. Und dadurch finde ich, fällt überhaupt nicht auf, dass er halt so kleine Fehler einbaut. Ja, ja, und erst wenn man dann ein bisschen genauer hinhört, merkt man, dass er halt öfters mal grammatikalische Angleichungen, also dass er Wörter nicht richtig anpasst. Oder solche halt Kleinigkeiten? Da macht er einige Fehler, aber das. Dann er auch so ein bisschen ja, ja. und dann redet er so entspannt weiter, dass das überhaupt nicht auffällt. Und ich hatte bekommen auch so, so Floskeln, so was sie sagen. Ja, können, das, so. ja das stimmt. Ja. Aber also, er hat ja schon ein bisschen Fehler drin und er macht das typisch Koreanische, dass er alles miteinander verbindet. Mhm. Ähm, Deutsche sprechen abgehackter, also mhm. Deutsche sprechen abgehackter und Koreaner verbinden mehr so die ganzen Wörter miteinander, weil das im Koreanischen ja auch so ist. Er spricht sehr gut. Natürlich, er macht nur Fehler, ist auch. Klar, er nuschelt ein bisschen, er redet ein bisschen undeutlich. Mhm. Aber er redet wirklich wie so ein Fußballer. Er ja. hat immer dieses. Man, er versucht immer so richtig so cool und lässig und so. Ja, gibt keine Probleme, schaffen ja, wir so sie oder so. Ja, ja, ja. Klar, er hat beim deutschen Fußballspieler. <lacht> gelernt. Ja. ja, ich finde, das merkt man schon, wo er Deutsch gelernt mhm. hat, ganz, ganz deutlich. Ich finde, er spricht sehr frei, intuitiv nach Gefühl. Man merkt aber deutlich, dass er Koreaner ist. Man merkt, man, also ja, ich finde man erkennt auch halt, und vielleicht auch deswegen, weil wir Koreaner kennen. Ja. Ja, weil, weil Wir wissen, wie Koreaner Deutsch Erkennen. Ich erkenne auf jeden Fall ganz klar, das ist ein Koreaner. Es gibt noch ein Q. Q. Ja, Q. Also der. Ja, ist cool. der Noch ein Fußballspieler. Der, der auch für in Korea Deutschland Spiel. gewohnt. Und äh, schaut ihr mal. Okay. Drücken. Das ist der Koreaner Kuh, ähm, der sein drittes Rückrundentor geschossen hat. Das war das Führungstor gegen den 1. FC Köln. Und er wurde äh, in, vor wenigen Tagen gefragt, äh, ob denn sein Verein, der FC Augsburg, den Klassenerhalt schafft. Dies hier ist seine Antwort. Ja, ja, ja, natürlich, ja, ja, natürlich. So, ja, ja. So, ja, ja, ja, natürlich auch. So. <lacht> Interviews mit Lothar Matthäus gehen auch nicht so viel anders. <lacht> <lacht> Was der pfeift, einmal, einmal, einmal. Nur für eine Richtung! <lacht> ja, halt echt! Ich finde halt alle Fußballer sprechen ja. ein bisschen. Aber obwohl er das total wie so ein Fußballer. Er ist, klar, das total ja. koreanisch ja. gesagt. Ja! ja. Also dieses, das, das ist ziemlich koreanisch. Okay. Ja, so ah, das, äh Eins, drei. Äh, drei. drei. <lacht> ein zwei, zwei, <lacht> zwei, eins. Neuhaut, ich! nein,